Hallo meine Freunde und wieder mal herzlich Willkommen zum Raspberry Pi Tutorial. Wir werden uns heute anschauen, wie wir einen Server auf unserem auf unserem Raspberry Pi installieren, genauer gesagt einen FTP Server. Das sagt euch vielleicht etwas, das ist praktisch ein Protokoll zum Übertragen von Dateien über das Netzwerk oder Schrägstrich über das Internet mehr oder weniger. Ja, wir werden uns also eben anschauen, wie man das auf dem Raspberry Pi installiert und ich werde euch auch zeigen, wie man ähm, einen, eine USB-Festplatte praktisch an den Pi ansteckt und dann als FTP-Root verwendet. Also das erste, was man machen muss, ist mal die externe Festplatte einbinden. In meinem Fall ist das einfach ein USB-Stick, weil ich jetzt keine F äh, externe Festplatte suchen und anstecken wollte. Ich hier einfach einen herumliegenden USB-Stick genommen und wir geben mal ein sudo, fdisk L. Das habe ich euch letztes, äh, letztes Mal schon gezeigt, wie. Was, was das bewirkt. Nämlich dass man alle Geräte praktisch angezeigt bekommt. In diesem Fall sehen wir. ich kann leider nicht mit der Maus. Hier oben sehen wir wieder ähm, unsere SD-Karte, die ja jetzt praktisch das Root-Betriebssystem oder das Betriebssystem beinhaltet und hier unten sehen wir, dass ich schon einen 4 GB USB-Stick angesteckt habe an den Pi ähm, Eine Festplatte wäre natürlich genau dasselbe, nur größer Ich habe das jetzt einfach mal zu Demonstrationszwecken praktisch verwendet Gut, ähm, jetzt müssen wir diese diese Partition hier die die def 1 in meinem Fall, ich habe mehrere Partitionen, das werde ich wahrscheinlich nicht haben. Ähm, und wenn doch, dann wisst ihr wahrscheinlich welche ihr einbinden wollt. Ähm, das ist ein Live-USB-Stick, deswegen ist in diesem Fall hier das Dateisystem vom Live-USB, hier das, der Boot-Sektor und hier die, meine Daten praktisch drauf. Deswegen will ich in meinem Fall die Datenpartition natürlich boot... Äh, kann schon vielleicht nicht reden, mounten. Um, und das wäre in diesem Fall eben die dev-sdr-1 um, Das ganze macht man so, indem man zuerst einen, ein Verzeichnis erstellt mit wieder sudo mkdir slash mnt das ist das Verzeichnis, wo alles hineingemountet wird praktisch und ich nenne das Verzeichnis einfach USB, ihr könnt es nennen wie ihr wollt, das ist praktisch wurscht Hauptsache, ihr merkt euch den Namen Das ist ein bisschen unscharf, sehe ich gerade, oh, aber es wird sich gar nicht ändern lassen, glaube ich Oh ja, ein bisschen ich glaube, man kann es erkennen. Ja, jedenfalls haben wir jetzt ähm, mkdir steht für Mike, <lacht> Make Directory. Ähm, das erstellt einfach ein Verzeichnis, wie der Name schon sagt. Ja, nachdem wir jetzt dieses Verzeichnis erstellt haben, können wir praktisch ähm, unser Device hier, also unsere USB-Stick oder unsere Festplatte darin einhängen. Das machen wir mit sudo mount slash dev slash slash str1 oder wie auch immer das bei euch heißt das muss ja nicht str1 setzen und in unseren Ordner den wir erstellt slash mnt slash usb in diesem Fall gut, wenn es keine Fehlermeldung anzeigt, dann heißt das alles gut und wir können ja schon mit ls mal den Inhalt anschauen ja, das schaut gut aus in meinem Fall. hier ein, ein Verzeichnis als Chatbot, weil auf diesem USB-Stick ein Chatbot drauf ist. Ähm, Lastpunkt hier ist der Mülleimer von, von Windows und noch zwei andere Dateien. jo ähm, Jetzt ist eigentlich die Hälfte geschafft, wir brauchen nur mehr den... oder ein Drittel geschafft, wir brauchen nur mehr den FTP-Server wirklich installieren. Und dann ihm sagen, dass er dieses Verzeichnis als ROOT verwenden soll. Also als, als Basisordner mehr oder weniger. Ähm, installieren tun wir den, den FTP-Server mit apt-get wieder, also mit, mit dem Paketmanager apt. Und wir werden den FTP-Server pro-ftpd verwenden. Wobei das D hinten, also ich... ich schreib's schreibe es mal hin, ähm, pro-ftpd. Dieses D hier steht für daemon, also daemon geschrieben das ist ein Dienst praktisch ähm, deswegen ähm, die meisten Dinge heißen D hinten dran, die meisten Serverdienste wollte ich nur mal so nebenbei erwähnen ja installieren tun wir das ganze mit sudo, weil wir routieren müssen apt-get install pro ftpd gut wenn wir jetzt enter drücken, sollte bei man muss dafür Internet eine internetverbindung haben logischerweise das sollte hier stehen. Möchten Sie fortfahren? Ja, nein. Wir sagen Ja mit einem großen J. Oder eigentlich geht auch ein kleines J. Warten eine Weile. Vorkonfigurieren. Ich hoffe, der kann das jetzt installieren. Wir warten noch ein bisschen. Wird eingerichtet. und wird es wahrscheinlich gleich gestartet hier im nächsten Schritt genau starting FTP Server eingerichtet nochmal das dauert alles eine Weile und wir sind fertig gut ähm, der FTP Server sollte jetzt schon gestartet sein theoretisch sollte ich mich auch schon verbinden können ähm oder sollte sich jeder schon verbinden können und man wird dann wahrscheinlich nach einem Login gefragt und man kommt dann in das jeweilige Home-Verzeichnis dieses Benutzers. Das wollen wir jetzt ändern, indem wir die Konfigurationsdatei von proFTPD so verändern, dass praktisch jeder Benutzer ins selbe Verzeichnis kommt. Ähm ja, das machen wir jetzt mal nämlich mit sudo wieder mal sudo nano das ist ein texteditor in der konsole ein ziemlich guter slash etc slash ähm, proftpd slash proftpd.conf ähm, wenn ihr das noch nicht wusstet mit tab kann man ähm, autovervollständigen praktisch also wenn ich jetzt hier profdpd bin mache ich einen slash und dann drücke ich tab zweimal und dann wird mir hier die, alle Möglichkeiten praktisch angezeigt also wenn ich dann einge Pro zum Beispiel und Tab drücke dann bekomme ich gleich die Möglichkeit die ich haben möchte das ist nur ein Trick praktisch wie man schneller arbeiten kann in Linux ja ähm, da sehen wir dann diese Konfigurationsdatei hier kann man zum Beispiel den Servernamen ähm, Verhindern. Ich habe blöderweise vergessen, die Konfigurationsdatei zurückzusetzen, weil ich habe das vorher gerade schon mal gemacht zum Test praktisch, ob das eh funktioniert, so und ich habe es dann blöderweise nicht zurückgesetzt Jedenfalls kann man das zum Beispiel meinen FTPI, habe ich ihn genannt ähm Ja, und da unten in dieser Zeile steht ähm Use this to jail all users in their homes Da wählt man dann, da, da schreibt man dann, bei default root ähm, Also das, das ist auskommentiert mit so, einem, mit so einer Raute Vorher schaut das ca. so aus So, und da steht nicht MNT USB, sondern eine Welle Das heißt praktisch Aha, ich kann keine Welle machen offensichtlich Ah, jetzt das heißt, dass praktisch jeder User in sein Home-Verzeichnis, also in Linux wird das Home-Verzeichnis durch eine Welle abgekürzt praktisch und das bedeutet diese Zeile halt standardmäßig, dass jeder User in sein Home-Verzeichnis kommt und dort auch nicht hinaus kann Wir wollen Und das ist auskommentiert, das bedeutet das ist, hat praktisch keinen Effekt auf die Konfiguration Wir wollen das End auskommentieren mehr oder weniger, oder wie man sagt damit das praktisch aktiv wird und dann hier statt der Welle, so wie vorher schreiben, slash MIT slash USB oder welchen Ordner auch immer ihr vorher erstellt habt und gemountet. Gut, das wars eigentlich. Die, die ganzen Einstellungen hier unten kann man sich grundsätzlich anschauen, sind aber zumindest für dieses Vorhaben nicht ähm, notwendig, sage ich jetzt mal. Und wir drücken STRGX, also hier sieht man unten eine Zeile von ähm, Optionen mehr oder weniger, da steht hier STGX, X, also ist ja, so ein Häkchen X beenden und das Häkchen heißt in Linux immer STRG und diese Taste also in, die, in unserem Fall STRGX, X dann fragt er, ob wir die Änderungen speichern wollen, wir schreiben ein J Dateiname zum Speichern lassen wir so, drücken Enter und fertig jetzt sollten wir wenn wir den Server restarten eigentlich auf unserem also auf unserem Client, auf jeden Computer, dieses Verzeichnis sehen. Um den Server zu restarten, macht man wieder sudo service pro ftpd restart. Ah, das habe ich falsch geschrieben. Restart so. Man sagt Stopping FTP Server, Starting FTP Server. Passt. Und wenn wir jetzt hier rüber gehen. Alright. So, sieht man hier Ich habe jetzt einfach mal den Chrome genommen, als FTP Client mehr oder weniger ähm, sieht man hier wenn man eingibt einfach FTP, oh, FTP, Doppelpunkt, Slash, und dann Also normalerweise würde man eingeben HTTP, Doppelpunkt, Slash, Slash, bei einer Website In diesem Fall haben wir eben einen FTP Server, deswegen müssen wir FTP, Doppelpunkt, Slash, Slash sagen und dann unsere ähm, IP-Adresse dann gibt man als Benutzer Zugangsdaten Pi und Raspberry ein und sieht dann hier seinen, ähm, sein, sein Verzeichnis mehr oder weniger Das kann man recht gut dazu verwenden ähm, ein Storage praktisch, praktisch ähm, aufzubauen mit dem Raspberry Pi dass man sich den Raspberry Pi irgendwo hinstellt, ins Netzwerk hängt eine externe Festplatte mit keine 2TB ansteckt und dann einfach seine ganzen Daten immer da drauf tut. Ja, ich stelle es jetzt mal wieder da hin zurück. So. Ähm und das war es eigentlich ziemlich für diese Folge. Er kann schon wieder nicht fokussieren. Aber ja, wie gesagt, war es das. Ich danke wie immer fürs Zuschauen. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.